Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zur allerersten, endlich mal richtigen Folge von Lass Mal Reden. Warum? Weil ich das Ding ab jetzt alleine mache. Ähm, es ist... Ähm, Sekunde... Hallöchen zusammen, wie mein großes Vorbild, Michael Jordan, da ich der Michael Jordan der von YouTube bin, mache ich auch wie er den Rücktritt vom Rücktritt und äh, bin doch wieder da, um Chris nicht ganz alleine zu lassen. Finde ich großartig. Ich habe den Zuschauern eben schon gesagt, dass, du, äh, dass ich sehr traurig bin. Ich habe es mir fast gedacht. Und ey. dass du fehlst. Schön, dass du wieder da bist. Ja, gern geschehen. Wie wir in der letzten Folge schon angekündigt haben, haben wir große Veränderungen bei Lars. Mal reden, wie er das wahrscheinlich gerade schon merkt. Und zwar werden wir jetzt mindestens zwei Videos die Woche online stellen. Wow. Jeden Montag wird es ein Video geben und jeden Mittwoch, da hat sich nichts verändert, dann die Show. Außerdem versuchen wir sogar vielleicht noch ein Überraschungsvideo ab und zu mal so reinzustreuen. Es bleibt also definitiv spannend. Jeden Montag werden wir hier ein großartiges, lustiges, neues Spielchen spielen. Ja, ja. Und damit fangen wir nämlich heute an. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und da wir so unheimlich kreativ sind, haben wir uns... Im Instagram-Stream äh, helfen lassen und haben uns äh, schöne Kategorien für unser neues Spiel Stadt, Land, Fluss ausgesucht. Die Regeln sind ganz einfach. Und zwar ist es so, wenn einer von uns einen Begriff nennt, den der andere nicht genannt hat, bekommt er 10 Punkte. Wenn wir beide den gleichen Begriff genannt haben, bekommen wir 5. Und wenn einer einen richtigen Begriff hat und der andere hat gar nichts oder was Falsches zu stehen, bekommt er sogar 20 Punkte. Und weil wir so unglaublich kreative Zuschauer haben, haben die uns tolle Kategorien gegeben. Die erste Kategorie, die wir haben, ist Dinge, mit denen wir uns gegenseitig töten würden. Fällt dir irgendwas an mir auf? Ja, deine Haare sind anders. Äh, Trennungsgrund, Superhelden, Kinderserien und Penissynonyme. Wir werden vier Runden spielen. Ähm, abwechselnd werden wir das Alphabet im Kopf durchgehen. Einer sagt Stopp, dann sind wir bei dem Buchstaben. Stopp. So. Ich sag dann, wenn es losgeht? Ja, ja. Danke. Und, und ähm, wir haben 30 Sekunden Zeit, die Begriffe zu nennen. Oh, ist Guck mal hier, wie ehrgeizig er ist, der Kleine. Ja, stimmt. Äh, nicht <lacht> abgucken. Kennst du die? Ja, kenne ich aus der Schule. Ja, so, ich war so. Ja, ich auch. Okay, los geht's. Ich fange an mit dem Alphabet. Hm. A. Stopp. J. schwer! Okay. Hast du alle? Nee, vielleicht. Okay. <lacht> ich bin gespannt, was wir alles bei mir durchgehen lassen. Nein, nein, nein, nein, nein. Du Betrüger! Okay, los geht's. Was hast du bei ähm, äh, Dinge, mit denen wir uns gegenseitig umbringen würden? Habe ich äh, einen Joghurtlöffel. So, ins Auge den Löffel und dann rausreißen den Augapfel und du stirbst. Okay, ich habe die Jabel. Jabel ja, gibt's nicht. Das echt. ist ich berlinerisch. Nee. Ich das zieht sich. Ey. Die, komm, die. Ich springe ich dich, dich mit meiner Jade um. Nee. Lass mal noch offen. Lass mal okay, noch offen. Okay, mal okay mal also offen du rein. kriegst auf, mit dem Joghurtlöffel lass ich zählen, du kriegst. Wie Jason's Deadham, Alter, bam, rein und dann tot. Ja, Löffel wer. Joghurtlöffel, ich weiß nicht, ob. die sind diese lang? Ja, ja. Alles man, klar, okay, lass mal gelten, kriegst du 10 Punkte für. Ja. Trennungsgrund. Jogginghose. Okay, bei mir ist es der Geruch. <lacht> Come on! Come on! Ich, nee, ich finde ich finde dafür, dass ich das konsequent durchgezogen habe. Okay, lass es zählen. Okay, pass auf. 5 ist fair, 5 ist fair. Okay, ähm, du kriegst 10. Alles klar. Superhelden. Jim Jupiter. Kenne ich nicht. Hä? Jim Jupiter? Ja, natürlich, gib mal ein bei Jubel. Jo, <lacht> Jim Jupiter lasse ich nicht gelten, weil das der Fitnesstrainer bei El Bandi ist und aus meiner Sicht ist er nicht Superheld. Wir haben gerade gegoogelt. Null Punkte. Aber ist gar nicht schlimm, weil ich habe leider keinen Superhelden gefunden. Jupiter Jones. Ja. Äh, Kinderserien. Ähm, Jim Knopf. Zeig mal, was steht denn da? <lacht> du Wichser, ey. <lacht> da steht nämlich nichts. Null. Bei mir stehen die Jacksons. Kinderserien? Die Jetsons. Ach, die Jetsons. Ich habe ja die Jacksons. Ja, habe ich auch gesagt. Oh, aber... <lacht> Baby, give me one more chance. <lacht> aber Jetsons. Ja. 20? 20, du hast null. 20, also dann war es auch okay. Äh, Penis-Synonyme. Johnny. Johnny, okay. Bei mir ist es die Joke. <lacht> Fünf! Und du kannst jetzt zehn geben. Ja. Zweite Runde, los geht's. A. Ah. Okay. L. Oh Gott! Oh Mann! <lacht> oh, ist das schnell. Wir haben natürlich nicht ja. gedacht, dass man schreiben muss, ne? Scheiße. Okay, ähm, Dinge äh, hab ich. <lacht> du bist ein Bastard. Ich habe gesehen, was da steht. Warum? Dinge, mit denen wir uns gegenseitig töten, wäre bei dir der. <lacht> der Löffel. Natürlich. Bäm rein ins Auge <lacht> <lacht> raus. <oder blöd lacht> Natürlich. Ist. Komischerweise steht bei mir Löffel. <lacht> oh, bist du? Fünf. Trennungsgrund. Trennungsgrund Lügen. Sehr gut. Bei mir Liebe weg. <lacht> hey, das ist doch scheiße. Liebe weg. Liesel Liebe weg. weg. Aber das ist doch nicht so. Doch die Lie Trennungsgrund. Die, die Liebe ist weg. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Zehn Sch Punkte. Schatz, ich glaube, es ist nichts mehr zwischen uns. Wieso? Liebe weg. <lacht> Doch, <lacht> genau so ist es. Superhelden. Lex Luthor. Zeig. Superheld Lex Luther ist kein Superheld. Nein. Green Lantern. No. Genau, Green Lantern. Green Lantern es, äh, Superheld fällt mir nicht ein. Es ist echt enttäuschend, dass bei Superman mir nichts einfällt. Okay, ja. Kinderserien habe ich die Looney Tunes. Habe ich auch. Nice, 5 Punkte. Fünf. Zeig Hast mal du geschrieben? Nee. Ne. Ähm, Penis-Synonyme? Larry. Mein, <lacht> ist mein Larry raus. Also. Okay. Lutscher. Ja, ist okay. Zählt, ne? Also 10. Okay, dann zählen wir zusammen. Und der Sieger ist... Ich! Ich hab endlich mal ein Spiel gewonnen! <lacht> Pff, loser! loser. <lacht> okay. Okay, okay. <lacht> Wir sehen uns nächste Woche wieder. Nö, diesen Mittwoch schon. Bis Mittwoch. Schön, dass ihr dabei gewesen seid.